Willkommen zurück Reisende, wir sind in Soulstone Survivor, spielen heute mal den Arcaneweber. und um neuen Charakter freizuschalten müssen wir zweimal den Overlord Modus, hier den roten, überleben. Also einmal fünf Bosse und dann nach direkt nochmal fünf Bosse, also bis Stufe 2. Das werden wir mal probieren. Also insgesamt 10 Bosse müssen wir jetzt... Naja, vielleicht sogar noch mehr. Weil die kommen. Lords der Lehre 5. Feinde sind stärker und die Herren der Lehre spawnen in Gruppen und haben deutlich mehr Gesundheit. Pro Ziel werden weniger Feinde benötigt. Mit jedem Zyklus werden die Feinde resistenter gegen alle negativen Effekte. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen, zwei Runden zu überleben ach du zehn bosse oh, extra hm, okay also kommen immer zwei bosse müssen wir mal gucken Wir müssen auch stufe 2 komplett schaffen also die hier und die zweite stufe müssen wir nur jetzt noch sehr viel stärker werden Ich dachte wir spielen mal einen anderen Charakter wir spielen aber ohne Flüche weil sonst wäre das hier drin mit dem neuen Charakter zu schwierig denke ich mal weil der ist ja noch Level 1 ich weiß nicht ob das einen Unterschied macht ob wenn wir den noch also erst hochleveln lieber aber daher habe ich mal Flüche weggelassen der Overlord Modus ist ja schwer genug Anfang geht ja noch. Sind die ja noch nicht so stark. Sobald die Magier kommen, also die Fernkämpfer, ja, da. Da müssen wir dann aufpassen und uns ein bisschen bewegen. Auf jeden Fall sollten wir unsere Fähigkeiten so schnell wie möglich hochkriegen. Ich habe auch probiert diesen weihnachtsboss zu finden in dem level wo wir eben gestartet sind gab es noch ein anderes portal nicht nur die drei hier aber es war nicht aktiv nach dem sieg und es gab noch große runen habe ich den boss reingestellt und ihn da drin getötet aber das hat auch nicht funktioniert die irgendwie zu aktivieren hier ist sonst weiter nichts, oder? Ne, scheint nicht so. Da hier ein paar Sachen können wir einsammeln. Da ist der erste, einer der beiden Bosse. Haben auch direkt zwei Lebensanzeigen. So. Also ein Gift und einen mit dem Laserstrahl haben wir hier. Müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Immerhin müssen wir ja beide besiegen. Ist natürlich jetzt schwieriger mit zwei Bossen direkt gleichzeitig. Aber so macht das auch viel mehr Spaß, wenn es schwerer ist. Ja, machen wir das hier. Die wollen aber auch partout nicht drauf gehen. Zum Glück habe ich uns einen dritten Sprung organisiert. Ja, also einen Ausweichsprung. So eine Aufladung mehr. Oh. Oh nee. Da war der Laser von dem einen. Oh, also der Gift. das Der Giftboss ist ja nervig da. Mal hier rumlaufen. Gott. Und das soll man zwei Stufen schaffen. Ja, super. In den Strahl reingelaufen. Ach, so ein Mist. Dann gucken wir jetzt mal das von anderen. Charakter vielleicht nehmen. Wir haben jetzt hier noch Zauberbrecher. Maximale Gesundheit, Rüstungsstärke, Bewegungsgeschwindigkeiten. Was mit dem hier? Der hat alles bis auf hier Bewegungsgeschwindigkeit. Minus 10% insgesamt dann. Also der ist jetzt Stufe 4. Probieren wir mal mit dem hier. So, welches Level nehmen wir? Ah, hier keine Rune ausgewählt. Also 15% weniger Schaden. Sehr gut. Speziellen Fähigkeit für die ausgewählte Waffe. Fähigkeiten des Typs Feuer. Braucht ja kein Mensch. Ja, dann nehmen wir den mal. Und das Level hier hatte ich gespielt. Die gefrorene Einöde. Hm. Aber ohne Flüche, weil das verdoppelt sich ja hier mit der Schwierigkeit dann noch. Ja, dann werden wir werde ich das hier durchspielen bis zum Ende. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Overlord Modus. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Ich musste zwei Anläufe spielen, beim ersten Mal nicht so gute Waffenauswahl gehabt. Jetzt habe ich auch die Flüche angemacht, weil dauert sonst alles viel zu lange. Haben es in 10 Minuten 50 geschafft, immerhin. Unter 12. So, unsere Fähigkeiten sind. Kann ich uns die anzeigen lassen? Giftbombe, Donnergrollen, Blitzschlag, Zerstörung, Kettenblitz und die Standardfähigkeit, die wir automatisch haben: Doppel Slash. So, dann werden wir jetzt gucken, diesmal ohne Golems, ob wir das jetzt besser schaffen. Ich habe auch keinen. Also nichts benutzt, was die Gegner verlangsamt, sondern nur Sachen, die mich stärker machen. Wie man sieht, ist jetzt wesentlich besser und ich, es ging schneller mit ähm, Fluch Stufe 1. Ohne Fluch dauert das wirklich viel zu lange. Dann weiß ich jetzt wenigstens auch, wie man es unter 8 Minuten schaffen kann. Und zwar indem man Fluch Stufe 2 oder 3 oder so aktiviert. Aber die Bosse fallen sind direkt tot umgefallen. Also. Trotzdem hat es eine Zeit gedauert, weil ja, die Gegner da sind... Das dauert wirklich seine Zeit. Also müssten wir dann mal höheren Fluchlevel spielen. Um zu sehen, ob dann noch mehr. Also logischerweise kommen ja dann noch mehr Gegner. Ähm, ob man das dann noch schneller schafft. Aber dann ist wieder die Sache, äh, hat man Lootglück wegen den Fähigkeiten, die man direkt als Auswahl bekommt. Auf jeden Fall müssen wir noch stärker werden. Na, guck mal, da ist der erste Boss. Gleich beide hier, das ist doch schön. habe leider bis jetzt nur einen weiteren Sprint erhalten. Oh Gott, oh Gott. Da waren aber viele Flächen. So, einer ist tot. Der ist auch tot. So, stellen wir uns mal wieder in die Mitte. Also hoffentlich schaffen wir diesmal bis einschließlich Stufe 2 von Overlord hier. Bei Stufe 2 werden ja dann wahrscheinlich noch stärker wieder und wahrscheinlich noch mehr Bosse auf einmal dann. Müssen wir mal gucken, aber bis dahin kann man ja noch voll gut leveln, seine Fähigkeiten verbessern, weil wenn die stärker werden, werden wir halt auch stärker. Dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Aber echt viel zu wenig Gegner. aber ich muss auch sagen, wir haben jetzt gute Fähigkeiten erwischt diesmal. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr andere Fähigkeiten bei dem hier benutzt, um das noch schneller zu schaffen oder mehr Schaden zu verursachen. Aber mal ein bisschen schneller machen. Das dauert einfach viel zu lange, bis die bei uns sind. Und mit Golem war wohl echt nicht gut. Wenn wir hier selber Schaden machen, kommen die wenigstens auch alle direkt zu uns. Das ist schon wesentlich besser, denke ich mal. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine Technik gibt, mit der man super gut ist mit den Golems. Aber dann weiß ich das leider noch nicht. Vielleicht muss man die Golems auch einfach mit einem anderen Charakter spielen. Das kann ja auch sein. Dass da irgendwie eine gute Kombi gibt. Oh, legendär. Oh, da sind die nächsten. Das ist jetzt ein bisschen nervig gewesen. Jedes Mal wird eine Staffel von Unheil. Ja, unsere. Oh, bei uns verursacht aber nichts Unheil. Oh, der hat der uns weggeblockt? Was geht bei ihm? Oh, Alter, das einer der Flammen spuckt. Was zum Henker? Äh, ist aber neu, den kenne ich noch gar nicht. Ja krass, was war das denn jetzt? Wir waren instant tot. Dabei hatten wir 200 Leben. Hauptsache, wir kriegen noch Erfahrungspunkte. Und da ist er vergiftet und verflucht sind und Unheil haben. Gut möglich, dass einer von beiden sogar drauf geht. Na, no, nicht geschafft. Keine Ahnung. Da muss bestimmt irgendwie eine bessere Kombi oder sowas geben. Oder die Level waren nicht hoch genug hier. Das kann natürlich auch sein. Aber wir hatten sehr viele Effekte, also daran sollte es jetzt nicht gelegen haben. Wir haben auch hier ja in Fähigkeiten auch alles. so weit, müssen wir wohl doch noch hier irgendwas. Ja, Kristalle, die benutzen wir so gut wie nie. Reduziert alle eingesteckten Schaden. Erhöht deine Blockkraft um 10. Dann machen wir das hier, reduzierten Schaden. 3, so. Dann haben wir das. Ah, das wir immer diese roten brauchen, ne? Da brauchen wir gelbe. Bietet dir ja die Chance neu? Also können wir einmal neu rollen. Das ist jetzt auch pelle Palle. Na ja, gut, da fehlen uns ein paar. Ja, wir müssen das hier wohl noch ein Power-Up verbannen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringen soll. Also hier, das wäre aber noch gut. Das war mehr Gesundheit erhalten. Und den hier hochbringen. <lacht> Komisch. Cool, wo habe ich denn gespielt? Ah, hier. 10 Minuten 50, ja, genau. Ich bin Arsch langsam. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal Fluchstufe 2 probieren. Verringert jeder Empfang der Heilung, das ist ja nicht so schlimm. Kobolde kommen früher. Elite-Gegner spawnen 10% häufiger. Die Anzahl der Elite-Feinde, die gleichzeitig erscheinen, wird um eine erhöht. Steht eine 10%. Chance Ah ja, hier der Meteor, der kommt ja auch in einer Tour. Also hoffentlich kommen dann wirklich mehr Gegner. Ist schon cool. Ich doch nehmen ruhig dann die Schneelandschaft hier. Passt ja zu Weihnachten. Man muss probieren mal Fluch Nummer 2. Gucken, dass wir ein bisschen Glück haben. Und dann, dass unsere Fähigkeiten, umso mehr Gegner, umso mehr Erfahrungspunkte kriegen wir ja auch. Das heißt, vielleicht sind die, müssen wir die Fähigkeiten, die wir haben, viel höher machen, noch. Damit wir in diesen Overlord-Modus überleben. Und die Gegner viel schneller töten. Bin ich mal gespannt. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. und sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dann.